Ganz egal, was letzte Nacht passiert ist, eine erfrischende Dusche sorgt sofort für einen klaren Kopf. Die neue Pro-Clean-Formel von Head Shoulders reinigt ihre Kopfhaut besser als je zuvor, befreit sie von Schuppen und hinterlässt ein unglaublich frisches Gefühl. Head Shoulders macht ihren Kopf glücklicher.